Hey Skatfreunde, willkommen zu einem kleinen Silvester-Stream. Das Jahr 2022 neigt sich rasant dem Ende entgegen und das neue Jahr steht schon in den Skatlöchern. Äh, Skatlöchern, sehr gut. Äh, in den Startlöchern natürlich und auch das Rocket-Turnier 2022 ist schon fast abgeschlossen. Also alle 111 Finalisten stehen fest. Das Highlight, das i-Tüpfelchen, das große Finale findet statt am 8. Januar und um uns darauf vorzubereiten, um mich und euch heiß zu machen auf das Rocket-Finale habe ich mir überlegt, ich schlüpfe nochmal wieder in diese Moderatorenrolle und wir schauen uns gemeinsam die fünf Rocket-Finalserien von Martin aus dem letzten Jahr an. Also ungefähr elf Monate her. Ihr könnt es auch auf seinem Kanal streamen mit dem Sound und seinen Kommentierungen. Ich schaue es mir jetzt mal an und sehen wir mal, was mir dazu einfällt. Als erstes mal großes Kompliment an Martin, der ja übrigens sowieso ein Topf ja, wieder erwischt hat, deutscher äh, Bundesligameister mit Herz aus Dresden, deutscher Mannschaftsmeister mit Herz aus Dresden, sicher noch weitere Erfolge, äh, Gewinn des Euroskat, Open-Turniers und, und, und, also, und auch beim Stream ist er richtig fleißig gewesen, hat Gas gegeben und was mir besonders imponiert, dass er wirklich hier dieses Finale, wo es ja um ein fünfstelliges Preisgeld geht, dass er das live gestreamt und kommentiert hat. Da habe ich in den letzten Jahren von Abstand genommen, habe immer nur aufgenommen und nachträglich kommentiert, weil doch die Konzentration wirklich ähm, hier auch gebraucht wird. Also hier einen Bock zu schießen, das will man sich an sich nicht erlauben. Von daher erstmal herzlichen Dank, Martin, ähm, dass du so... ja. So dicke Eier hast und das uns hier zeigst. Ja, und dann schauen wir mal, was hier passiert. Also, äh, auf dem kurzen Weg lange F äh, Farbe eröffnet mit zwei Trümpfen, erstmal den Kreuz König, Stechfarbe gefunden. Das ist erstmal eine gute Spieleröffnung. Trumpf Lusche von unserem Partner, ja, deutet wohl darauf hin, dass es vielleicht der Partner vier Trumpf dagegen hat, mit dem Trumpf Ass noch. Ähm, dann könnte es sehr interessant werden, ja, oder dass es ein sehr starkes Spiel ist, aber im Siegssinne hoffen wir mal erstmal, dass es wirklich nur der Fünftrümpfer ist. Deswegen denke ich jetzt Wechsel der Farbe auch angesagt, nicht im Zweifel den Spieler nochmal stechen lassen. Oh, und unser Partner hat Herz Ass, geht in den Schnitt. Ja, wenn es der Fünftrümpfer ist, dann hängt da vielleicht schon die Herz 10 oder er hat noch Karo Ass zu dritt. Ja, oder es ist der Siebentrümpfer mit Herz 10 jetzt dabei oder Karo Ass sogar. Ja, mit Karo Ass sogar noch dabei, Herz 10 im Keller. Also das ist dann natürlich nicht immer so ganz deutlich am Anfang. Dann sind wir sogar Schneider geworden, wir bzw. Martin und sein Teamkamerad. Auch das vielleicht hier nochmal erwähnenswert, auch das Finale findet maskiert statt. Das heißt, man muss sich ja auch erstmal so ein bisschen reinarbeiten in die Spielweise und Reiz, vor allen Dingen das Reizverhalten der Gegenspieler. Es ist natürlich klar, du hast eine Idee, welche äh, Spieler hier mitmachen. Es sind viele starke Spieler dabei. Ähm, so, und an der Stelle mache ich hier gerade mal kurz Pause. Es sind aber natürlich nicht nur Top-Stars am äh, Start und es sind natürlich auch ganz unterschiedliche Reizverhalten dabei. Also 111 Finalisten. So, und Martin hat gerade nicht gut gefunden. Kreuz, Dame, 9. Das ist an sich ein Riesenansatz. Bei 18 findet man den sehr gerne zum Grang. Jetzt muss er an sich den Kreuz machen und der kann sogar gefährlich werden, obwohl er sehr stark aussieht. Sowohl in Pik als auch in Karo hat er jeweils drei. In Karo muss er diese Lusche noch schleppen. Also wenn Vorhand da jetzt einen Blanken hat, Blanken Karo oder Blanken Pik, ähm, bei Pik wäre eine Lusche am unangenehmsten, bei Karo irgendwie natürlich ähm, ja, nicht gerade das Ass, sondern blanker König, blanke Zehn oder so. Dann kann das sehr unangenehm werden, weil dann im zweiten Stich schon Überstiche drohen. Dann sind die Vollen Trumpfvollen auch in Gefahr. Herz also so gesehen die Wunscheröffnung, 17 Augen, ähm, deutet halt ein bisschen darauf hin, dass die anderen Farben entweder ordentlich stehen, was gut wäre, oder eben ähm, sich da die Drohung, die Gefahr noch nicht direkt manifestieren kann. Und das ist schön, wenn man hier erstmal ein paar trümpfe eliminiert so 17 augen liegen herz 10 natürlich sehr wertvoll immer stechen 38 augen so jetzt kurz die überlegung ob schon ähm, im peak doppelläufer wenn der kommt wird es schon reichen aber man verrät natürlich auch das blatt und selbst wenn jetzt auf dem letzten herz beziehungsweise ist ja gar kein herz gedrückt also sind noch zwei herz unterwegs <lacht> ähm, so jetzt muss der sack zugemacht werden ähm, das sind 52 Augen. Entweder Pik 10 läuft oder Trumpf 10 macht dann den Stich. Üblicherweise, ja, es stehen die vier Trumpf dagegen. Beispieler 1 es ist sogar ähm, Pik auch die 10 auf Abstich. Ähm, ja, ich denke, den wird er jetzt einfach stechen. Und er hat ja mit der Trumpf 10 hat er so oder so gewonnen. Ob er nur die Karo 10 noch kriegt oder nicht. Und hier die vier Augen noch mit auf 67. Ja. Man ist erstmal froh, wenn so ein Ding nicht gleich als Unglücksfall endet. Das kann ja eben schneller passieren, als man gucken kann. So, und Martin, so easy wie er das hier einfach losstreamt, ich denke, ein bisschen Nervosität ist auch dabei. Wenn man so eine Art Lampenfieber, auch wenn du noch so lange im Geschäft bist, wenn so ein Turnier startet, und das geht ja hier über 5 mal 24 Spiele, wir sind also ganz am Anfang. Dann senkt sich erst so langsam das Lampenfieber. Bei mir ist es zumindest immer so, ähm, wie gesagt, kannst du Erfahrung haben, wie du willst. Und dann so ein, zwei, drei Partien, um erstmal so ein bisschen ins Spiel zu kommen, um dich erstmal zu erden, um so ein bisschen Witterung am Tisch aufzunehmen. Ja, hier stechen ist, denke ich, Pflicht. Der König war natürlich das Höchste, was man hier jetzt erwarten konnte. Ähm, wenn der Partner den König hat, hätte der den gespielt. Ähm, ja. So, was macht der Martin? Gleich im zweiten, im dritten Spiel haut er die Karo 10 auf den Tisch. Ja, im Siegssinne muss der Partner jetzt einfach Karo Ass stechen können. Der Bauer ist auch tatsächlich noch da. Ähm, ja, wie willst du eben sonst einen Krang ohne Gegenreizung, einen ungezwungenen Grang bei 18er Reizung mit dem Raupenblatt hier in der Hand schlagen, nur wenn es da im Sinne des Alleinspielers so ein Unglücksfall gibt? Und der ist jetzt gar nicht so stark, der Grang. Ne? Also ihm fehlen zwei Bauern, ihm fehlen zwei Asse. Aber er hat natürlich ähm, die Zehner gequetscht und ähm, na ja, also da hätte auch einiges schief gehen können. Er steht jeweils noch in den bestellten Königen, hat also quasi alle Farben oben. Von daher ohne einen Abstich vom, vom Vollen ähm, konnte da auch nicht so viel passieren. So. Das ist natürlich irgendwo bitter. Das Spiel sieht sehr schön aus, auf den ersten Blick, aber es ist einfach nur der einfache Peak. Ne? Du kannst es schlecht als Handspiel machen. Dafür ist es mit Kreuz-Dame und Karo 7-8 zu schwach. Auch ein Trumpfvoller kann immer noch verloren gehen. Ja, und zum Grang hilft ja an sich nur ein Bauer. Klar, das dritte Ass auch, aber wenn eben Hinterhand dann mitreizt, dann ist das nicht so wahrscheinlich. Und die das Turnier läuft auch einfach zu lange, um das jetzt zu früh hier auf eine Karte zu setzen. Also ich glaube plausibel und nachvollziehbar, dass Martin hier aus dem Ding rausgeht. Sicher so ein bisschen mit dem ähm, angezogenen oder aufgeklappten Messer in der Tasche. So geht es mir dann immer. Man will ja manche Partien, die wir selber haben. Aber das macht ja gerade auch das Spiel aus, dass du nicht der Einzige bist, der sich um den Skat bewirbt. So, ich glaube, den muss er jetzt hier tauchen, ähm, damit er als Zweitrümpfer jetzt idealerweise zum Überstich kommt. Ne? Partner hat schon Herz aufs Herz äh, erst nur die Lusche gelegt, dann die Dame quasi schon dem Alleinspieler gegeben. So, jetzt Karte klären. Wenn der Partner noch ein paar Trümpfe hat, wenn dann Karo Drilling sitzt. Ah, Trumpfabzug. Gut. Karo Ass auch, dann hat er gewonnen. Wenn er Karo 10 hat, ist sogar Schneider. Ja, dann ist sogar Schneider. Dann machen sie gar keinen Stich. Also Herzbauer ist drin, es wäre wohl zum Gang gelegen, aber das hätte man auch wirklich, ja, hätte man mit Risiko durchziehen müssen. So, jetzt eine schöne Ausgangskarte, aber wir haben zwei Reizungen, okay, muss er natürlich trotzdem reizen, das ist klar. Kriegt er es bis 33, sonst ähm, wäre ich schon mal gespannt. Er kriegt es bei 24, das ist gut. Okay, jetzt kann er sogar zum null -Wehr drücken mit blanker Kreuz 8. An sich hat er drei Spiele. Aber ich glaube, den null wird er nicht machen. Erstens, weil da jemand 24 reizt. Und man ist ja auch so wehrlos dabei. Auf der blanken 8 geht das ratzfatz. Ähm, Pik und Karo sind Abwurfmöglichkeiten da. Und das Pik-Spiel sieht einfach zu überzeugend aus. Klar, wenn Karo 3-1 steht und direkt auf den Tisch kommt, 28 plus zwei Schmierungen sind es auch schon mal 50, dann kann aber immer noch Trumpf 2-2 stehen. Aber vor allen Dingen, Mittelhand hat 20 gereizt, den Herz und Vorhand hat den Kreuz gereizt. Also da steht noch nicht unbedingt drauf, dass Pik oder Karo jetzt dusselig sitzt. Ne? Da denkt man jetzt eher an Kreuz und an Herzlängen. Das ist nicht super überraschend, wo Martin jeweils nur einen hat. Also ich glaube, auch der Pik ist hier das stärkste Spiel. Selbst den Karo kann man natürlich spielen, aber wenn da dann vier Trumpf dagegen sitzen, ähm, dann, ist der, dann wird der sehr schnell auch ähm, sehr unangenehm. Man muss dann die Pik 10 recht schnell schon ins Feld führen. So, guck mal, hier ist doch gar nichts los. Ass kommt auf den Tisch, dann ist meist auch alles Paletti, Trumpf, Herz 10 ja noch gedrückt. Also wenn hier nicht vier Trumpf stehen, dann passiert gar nichts mehr. Herz Bube fällt, dann ist schon alles klar. Spiel schon unverlierbar. Mit drei Karoluschen ähm, können die Gegner nicht mehr gewinnen. 57, wenn möglich, ähm, wenn dann noch zwei Asse geschmiert werden könnten, was schon gar nicht der Fall ist. Oh, das war ja natürlich auch ein interessanter Stich. Moment, gehen wir ganz kurz zurück. Ah, jetzt sind wir jetzt ein Stück zu weit zurückgesprungen. Bop. Jetzt, also das Springen hier ist nicht so eine gute Idee. Ähm. So, da waren wir. Das Springen hier ist nicht so eine gute Idee. Sorry, kurz dafür. Ich wollte das noch ganz kurz zurückspulen, weil das hier dann plötzlich wieder so schnell geht. Hier fällt nur Dame und König. Die Gegner haben noch gar keinen äh, Stich vorher gemacht. Das heißt, er ist sieben Augen und dann ist ja ganz klar, Spieler 3 wird noch Karo Ass und Zehn haben. Der hat mit Ass, Zehn, Dame hier tatsächlich auf auf den Karo König zu dritt bei Martin gespielt. Jetzt hat er quasi Pech, dass der König beim, beim Partner ist und der rankommt, denn sonst könnte er direkt das 10 hinterherziehen. Jetzt muss Spieler 1 erstmal wieder was öffnen und das gibt Martin dann die Gelegenheit, hier abzuwerfen und auf diesem Wege noch den Schneider sich zu angeln. Ja, gegen drei Karos wird das Ding halt auch nicht so oft Schneider, aber das scheint also bisher sich ganz manierlich hier für Martin anzulassen. So, es geht auch ein bisschen gemütlich, ne? Es gibt ja immer so Runden, da wird äh, wahnsinnig schnell gespielt. Hier ist so ein bisschen ähm, Slow Fox quasi eher angesagt. So, Rollmobs mit zwei Assen, aber den beiden dusseligen Buben, Mittelhand. Ich glaube, mehr als 18 darf man nicht sagen. 18 kann man sagen, muss man vielleicht sogar, wenn du es für 18 kriegst, findest du so oft genug einen Bauern, einen Ass oder so zum 5- oder 6 Trumpf, dass du ein schönes Spiel hast, aber ähm, ich glaube, man kann nicht mal einen Vorwurf machen, der hier nicht die 18 sagt. Denn auch das ist natürlich, man kann natürlich auch dusselig finden und dann hat man kein so schönes Spiel. So, erste Entscheidung mit dem Ass rauf oder mit der Neun. Er traut seinem Partner offenbar einen Buben zu oder möchte auch, dass der erstmal günstig rankommt. Also ich glaube, im Zweifel stellst du jetzt zwei Augen ein, weil du ähm, nachher den Buben abgeben musst auf Kreuzbuben. Aber dafür die Mittelhandposition er, er erstmal versuchen zu erreichen im ersten Stich, absolut nachvollziehbar. Das Trumpf Ass selten gefährdet. Kreuzbube beim Partner, zwei Augen, dann machen wir jetzt drei Trumpfstiche, also gute Idee. Karo Ass rausgelöst, auch gut, denn ähm, also Karo 10 freigespielt. Karo Ass kam sehr schnell, könnte blank gewesen sein. Oh, und jetzt wird es interessant. Pik As auch noch bei unserem Partner. Wir haben zwar erst 24 Augen, aber die Beikarte muss offenbar äh, ist offenbar nicht mehr so stark. Ne? Pik Ass beim Partner, Herz Ass bei uns, Karo 10 bei uns. Also er kann an sich, wenn er jetzt nicht zufällig Pik 10 König Lusche oben stehen hat, ähm, dann wird es schwer. Oder wenn er noch jetzt drei Karos dabei hat, auch dann kommt er... Ja, aber nicht so wahrscheinlich, dass der Partner blank spielt, wo er nur einen Trumpf hat. Eigentlich müsste der Partner lang ausgespielt haben. Ja, Martin guckt sich das auch erst an. So, blankes Karo Ass und jetzt noch ein Drilling. Ne? Kann an sich nur noch gewinnen, wenn er jetzt in äh, Pik mindestens den König äh, dritt oben hat. Wenn nicht gar in der Pik 10 König irgendwie was steht. Wenn er den Drilling in Herz hat, dann wird er wohl verlieren. Martin will jetzt einfach, und Pik 10 auch noch beim Partner. Martin zieht einfach Karo Bube, damit er nicht mehr eingespielt werden kann. Dann Zwischenzug Pik, damit klärt sich das Blatt. Es ist natürlich nicht zwangsläufig, dass der ein Drilling noch hat. Er hat noch einen Trumpf jetzt, das ist klar. Aber es ist das übliche Muster, das blanke Ass und jetzt Drilling. Ah Gott, er hat ja gar keine Chance. Pik König auch noch beim Partner. Jetzt steht er noch in einem Trumpf und zwei Herzen. Also sie werden in Herz auch noch die Zehn sich rausgreifen, natürlich. Fast Zwangsläufe, egal was Spieler 3 jetzt macht der jetzt noch einen Karo-Zwischenzug macht, der spielt direkt Herz auch, okay. Und wo eben Herz abgeworfen wurde, ist sogar wahrscheinlich, dass der König noch beim Partner spielt. So sieht Martin das auch. Holen Sie wirklich noch das Maximum raus. Oh, 38, 38. Und er hat noch einen Ass gefunden. Er hat noch einen Ass gefunden. Also Martin hätte den fünften Trumpf in Pik gefunden und das dritte Ass hätte schon ein ordentliches Spiel gehabt. Aber da war Vorhand, da war Spieler 1 wirklich ein bisschen zu optimistisch unterwegs. So, das ging jetzt hier ganz schnell. Ne? Martin nicht gut gefunden, aber bei Passe Passe nimmst du es natürlich und war ja eine schöne Ausgangskarte. Pik König passt noch rein. Hier im Sinne des Schneiders ähm, und auch bei ungeklärtem Trumpfstand erst nochmal geschnippelt. Muss ja nicht immer gleich 4-1 stehen. So, zwei Trumpfe fehlen noch. Ein Schub-Pik ermöglicht den Bubenzug im Schneider-Sinne, wenn die 1-1 stehen. Ja, das ist passiert. Oh, wie schönes Panama. Manchmal kann es so leicht sein. In Karo zum Schnippeln gekommen, zweimal angespielt worden, deswegen die Möglichkeit noch auf Trumpf 3-3 in Trumpf rauszupusten und da wurde das Ding wieder Schneider. Also mindestens der zweite Schneider, der jetzt schon ein bisschen glücklich für Martin gelaufen ist. Na gut, bei so einem Schneider ist ja noch gar nicht so viel los, wenn später auch noch äh, Spiele irgendwo geschenkt, verschenkt werden, dann wäre es natürlich noch wichtiger. Aber... Man kann hier schon sehen, denke ich, dass der Tisch ein Stück weit dankbar ist. Ist so mein Gefühl. Also besonders schwer machen sie es ihm bisher nicht. Die eine Reizung von Spieler 1 eben auch sehr, sehr fragwürdig, dass da nach Assfindung so eine so ein Rübenspiel rauskommt. Gut, es standen natürlich die vier Trumpf dagegen, aber ähm, wenn du dann keine 40 Augen kriegst, ne, weil du, äh, nachdem du einen Ass gefunden hast, in der Beikarte immer noch mit einer 10 zu dritt rumhantierst. So, er zieht hier die ganzen Vollen, das ist überraschend an sich. Ähm, man hat fast den Verdacht, Spieler 1 hat ja eben den peak Buben gegeben, aber diese, dieser Spielvortrag, der, der sieht eher so aus, als ob auch der letzte Bube noch beim Partner sein könnte, weil sonst, etwa er spielt auf Schneider-Schwarz, ähm, oder sonst hätte er im Schneider-Sinne sehr wahrscheinlich nach verteilten Bauern eher mal irgendwo von unten gezogen. Ne? Also man hat sofort so ein bisschen den Verdacht. Ja, da tatsächlich. Also Spieler 1 an der Stelle, sag ich mal, ist das amtlich. ist kein Top-Spieler. Also mit Pik und Herzbube auf den vorgespielten Kreuzbuben des Alleinspielers den Pik-Buben zu legen und damit den Partner quasi zu blöffen, ähm, das ist ausgesprochen gewöhnungsbedürftig. Martin hat hier noch den Schutzherzkönig so ein bisschen äh, gehalten, hat sich hier noch Gedanken gemacht. Das war natürlich nicht mehr nötig. Der Alleinspieler hatte schon offen gespielt, längst gewonnen natürlich. Es ging ja also nur noch im um Schneider. Aber was man eben an dieser Stelle dann merkt, gerade wenn du eben mit maskierten Spielern spielst, da musst du solche Informationen natürlich auch mitnehmen. Das ist eine wertvolle Information zu wissen, in welcher Kategorie, in welche Schublade packst du die Gegenspieler. Und ein Spieler, der eben auf Kreuzbube aus dem Mittelbuben den Pikbuben legt, den Partner quasi blufft oder das zumindest billigend in Kauf nimmt, da weißt du eben, woran du bist. Der ist jetzt nicht so erfahren oder ist äh, auch nach langen Jahren aus, äh, in diese Geschichten nicht so reingewachsen oder nicht instruiert worden. Oder beratungsresistent, was auch immer. So, interessant. fünf Trumpf dagegen. Ob wir eine Chance haben? Ähm, steht im Zweifel, weil hier zwei Zehner rumhängen. Die erste Entscheidung hier im ersten Stich. Ich glaube, wo die blanke pik da noch hängt und die beiden karo -Bilder. Also Martin hat in der Beikarte 27 Augen abzugeben. Ne? Ähm, es ist auch nur eine 20er Reizung, also die 5 Trümpfe, schön und gut, wahrscheinlich trotzdem nicht so viele Chancen. Ich glaube, ich wäre hier auch nicht mit der 10 gelaufen. So, gucken wir uns den dennoch mal genau an. Oh, wird mit der Trumpf 10 gestochen? Das ist erstmal unerwartet natürlich. Okay, Partner spielt unterm Ass, jetzt nicht krass unerwartet, aber dass der gar nichts scheinbar abzuwerfen hat. Auf null Augen direkt gestochen. Okay. Und Partner hat noch einen Bauern. Alles klar. Ist also nur der Fünftrümpfer. Wir sind schon ein Trumpf stärker. Und der zieht noch mal Trumpf. Okay. Ich würde sagen, Martin nimmt und spielt gleich die beiden Trümpfe. Gibt ihm noch seinen Karo-Bauern-Stich. Ähm, und dann müssen wir mal gucken. Natürlich ist die Pik 10 hier das Problem. Partner hat Pik König geschmiert. Karo 8. Oh, Karo 8 war blank. Also allein spielt viermal Karo und... Pik Ass noch in der Hand. ne? Das ist offensichtlich. Wenn er Pik, Pik nicht das Ass hat, dann hätte er natürlich ähm, die Pik Lusche am ersten Stich entsorgt. Völlig logisch. Und jetzt, wo er Karo 10 auch oben hat, hat, er also alle vier Karos in der Hand. Lustig, Partner legt eben schon die Pik Dame drauf, in der Hoffnung, dass der Abstich kommt. Konnte an sich nicht sein, dann hätten es fünf Karos beim Alleinspieler sein müssen, dann hätte er sicher die Karo 10 im Zweifel im Keller gehabt. Jetzt kommt Pik 8. Das ist ein Stück weit überraschend. Ich meine, jetzt muss man sich wirklich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Lass uns nochmal nachrechnen. Im ersten Stich sticht Martin geht auch in den Tank. Erster Stich hat er 0 Augen gestochen, 10, dann zieht er den Bauern auf 14. Dann macht er danach Trumpf Dame mit Karo Bauer auf 19, zieht Karo Ass 10, die 28 auf 47 und kriegt die Pik Dame. Also er hat offen gespielt, 50 Augen liegen. So, eine Herzlusche wenn er, nur wenn er null Augen gedrückt hat, können sie noch gewinnen mit Abwurf Pik 10. Dann müsste Partner noch Herz, Dame, König haben und es müsste gedrückt sein eine Lusche und eine Piklusche, Ne? Das ist zumindest vorstellbar, dass man ihn sich dann sauber drückt mit Ass 10, Doppellusche und blankes Ass. Also er muss stechen. Er muss abwerfen. Er muss abwerfen und hoffen. Aber er hat gestochen und jetzt gibt es einen 24 augen auf 74. Ah, es sind tatsächlich, es sind gedrückt. Ähm, Zwei Luschen. Es wären 60 gewesen. Partner hat noch Herz, Dame, König. Ah, ja, Martin. Hey, habe ich dich erwischt. Aber es ist immer ein bisschen äh, leichter, das äh, so nebenbei ähm, natürlich <lacht> in der Nachkommentierung rauszubekommen. Warum zieht er bei 50 Augen liegen nicht das Pick Ass? Komplett unplausibel. In, in 95 der Fälle hat er natürlich dann äh, schon den Sack zu, weil er äh, dies eine, na, eigentlich, der muss ja immer das Pik erst ziehen, auch wenn er ein Bild gedrückt hat, der weiß ja nicht, dass die Pik 10 blank steht. Also da hat Spieler 3 auch richtig Mist gespielt und hat jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass er, dass Martin da, ähm, weil er schon so viele Augen hatte und der Partner auch natürlich so mit dem Pik Bild ein bisschen früh das Bild fallen lassen hat, dass Martin da den, nicht den Abwurf auf 60 gewählt hat. Also, an der Stelle auch klar, Spieler 3 gehört auch jetzt nicht zum Skatspielenden Top-Personal und ja, das ist natürlich äh, zwar ärgerlich, dass Martin die 40 Augen hier hat liegen lassen, dennoch, ähm, im Prinzip war das Spiel auf Sieg und im Prinzip sage ich jetzt mal, glaube ich, schon ein dankbarer Tisch hier. Das ist das, was du dann an so einem verdeckten Tisch in den ersten Spielen natürlich auch rausfinden willst. So. Herzhand bei 23. Okay, man kann auch direkt mit Karo 7 starten. Oder Kreuz 8. Kreuz König spielt man meistens noch nicht im ersten Stich. Okay, hat Karo Ass 10 ohne Fuß. Also den siebten Karo haben wir. Ja, Kreuz 10 oder Pik 10. Eigentlich ist es egal. Wahrscheinlich Kreuz 10 ist natürlich besser, Kreuz 10 muss erstmal rein, aber sehr wahrscheinlich hat der Alleinspieler auch noch Pik Ass. Ja, gut, er hat es offensichtlich. Ähm, damit können sie auf keinen Fall gewinnen. Oh, das ist ungewöhnlich. Liegt Pik Dame König, ne? Liegt Pik Dame König im Stock. Ja. Drei hintereinander, vier Spieler drei. Der geht ein bisschen steil. Und bei Martin ist nach einem guten Auftakt erstmal ein bisschen die Luft raus. Aber das gehört halt dazu, die, du bist an sich nur ein Drittel der Spiele Alleinspieler. Und ähm, in den anderen Spielen gilt es, sowohl die Qualität der Gegner abzuleuchten, als auch hier und da mal 40 Augen mit einzusammeln, wenn es denn möglich ist. Okay, hier auch gleich klärt sich das Blatt, wunderbar. Kann sein, Partner hat sogar noch den König. Nein, Alleinspieler steht auf König 10. 21 Augen für uns. Alle Trumpfluschen bei uns. Oh, Partner lässt einen laufen und jetzt nimmt er mit, hat mindestens noch einen Trumpfstich in der Hand, würde ich mal behaupten. Vielleicht sogar zwei. Ne? Das wäre auch nicht ungewöhnlich, äh, mit vier Trumpfen einen laufen zu lassen. Und für die vier Trümpfe spricht auch, dass der Alleinspieler Karo 10 König in der Hand hat. Wenn er einen Sechstrümpfer hat, hat er häufig mal 10 König im Keller, hat dann einen Drilling und einen blanken oder nur den Karo König und die Karo Zehn im, in der Hand. Auch möglich, dass er noch zwei Zwillinge dabei hat beim Sechstrümpfer, aber es, ich denke, es spricht schon einiges dafür, dass das hier nur ein Fünftrümpfer ist. Und wir haben 25 Augen bereits. So, wie geht es weiter? Trumpf-Ass, ja, damit ist, damit ist doch alles klar. Ähm, es ist nur, der 5-Trumpfer-Partner hat auch noch den Herz Buben und Alleinspiel wird wahrscheinlich noch äh, wahrscheinlich noch das Kreuz-Ass zu dritt haben, was wir das sonst für ein Rotzspiel, wie auch immer. Äh, damit sind wir jetzt schon bei 50 und Kreuz 10 kann immer noch auf Trumpf versenkt werden. Ne? Äh, 54, pf, einfach zurückspielen. Der letzte Karo wäre natürlich auch möglich gewesen, äh, ganz egal. Ja, Martin kann jetzt auch tatsächlich noch Karo 7 abwerfen, weil er Alleinspieler jetzt nur noch auf Kreuz Ass König, oder also auf zwei Kreuzen jedenfalls noch steht. Also so gesehen hat er ihm jetzt hier sogar noch einen Stich geschenkt, aber das war natürlich auch völlig egal. Ähm, ja, diesen Fünftrümpfer mit König 10 und Ass zu dritt gewinnst du halt gegen vier Trümpfe einfach nicht. Dazu waren ja auch ähm, die, die eigenen Trümpfe wieder zu schlecht. Er stand natürlich auch nicht gut. Hinten Martin hat das Karo Ass zu dritt, hat die Kreuzzehn. Alle vollen stehen quasi hinter dem Alleinspieler. So, jetzt haben wir es einmal geschafft. Martin hat bei 18 mal ein relativ schlechtes Spiel. 18 sagen, okay, Erfindung war natürlich kompletter, Totalschaden. Ich denke, das ist die typische Partie. In Hinterhand wird es so eine Farbe. Blank drücken und hoffen, dass du die Farbe weggedrückt hast, die auf den Tisch kommt, zum Stechen. In Mittelhand wirst du ähm, links und rechts eindrücken. Also Pik, Dame, Herz, Lusche ist meine Prognose. Und äh, damit machst du es den Gegnern häufig ein bisschen schwer. Die können im Aufschlag viel verkehrt machen, weil sie meistens aus dem Drilling öffnen, Pik oder Herz. Du wirst den ersten bedienen, hinten wird rausgenommen, im Rückschub kriegst du einen vollen oder kannst abwerfen. Häufig kannst du später noch auf den siebten deine andere Blanke entsorgen. Ne? So, Herzkönig. Herz König sieht so ein bisschen aus wie unterm Ass. Ja, aber jetzt glückt natürlich ein bisschen auch, dass die Dame zurückkommt und dann geht der Spieler rauf. Klar, hat sich selbst ein bisschen in die Verlegenheit gebracht. Jetzt hat er auch unter König Lusch wahrscheinlich den König aufgeschlagen. Deswegen kann er jetzt auch nicht nur noch mit dem König laufen, was es Martin deutlich unangenehmer gemacht hätte. So schnappt er einfach zu. 27 eigene Augen. Gut, gibt verschiedene Varianten weiter fortzusetzen. Einmal oben, einmal unten Trumpf oder auch direkt auf Trumpf 3,3. Und dann, wenn Trumpf dann nicht steht, kann er immer noch auf Karo 10 Jagd machen. 31, ja, zieht von oben, hätte ich glaube ich auch gemacht. 40 Augen liegen, also entweder Trumpf 3,3 und ähm, jetzt reicht halt ein volles. So, da ist sie. Pik 10 auf 50 und mit Karo Ass auf 61 zumachen. Dame noch dazu 64. Leichtes Spiel für Roger Rabbit. Martin ist zufrieden. Muss man, glaube ich, sein. Das Spiel wird man auch nicht immer gewinnen. Eben im Auftakt, in, im Aufschlag äh, schon gewonnen. Klar, stand ansonsten auch gut. Aber mit offenen Karten wäre es halt viel, viel schwerer geworden. So, bei Passe-Passe gehst du natürlich im Lauf direkt drauf. Eine gute gefunden und schon ein sehr stabiles Spiel. Sechs Augen runter müssen wahrscheinlich mindestens vier, wenn nicht fünf Trumpf stehen, damit der interessant wird. Oh, Pik Bube. Gut. Wenn vier Trumpf stehen, kann der schon schwer werden. Fünf Augen. Kreuz 7 war natürlich wenig, aber er trifft hier, wenn es die vier Trümpfe wirklich sind. Spieler 3 kann ja auch nochmal Herzbube oder Karo Bube sogar haben. Kann auch drei Bauern haben und geblufft haben. Also es kann Trumpf noch glatt stehen, aber es spricht es kann halt auch vier Trümpfe stehen und dann trifft äh, der Spieler hier den vollen des trumpfstarken Partners. Der, meistens hat er ja nur einen vollen dann und dann kann das jetzt schon unangenehm werden. 16 Augen, zwei Trumpfstiche noch, weil dann Martin halt auch im Zweifel mit Pik zu kurz kommt. Ne? Der muss sich jetzt an sich schon überlegen, ob er den Pikstich hoch äh, spielt, Pik von unten oder ob er nochmal gucken will, ob Trumpf wirklich so steht. Gut, er kann eben Pik, gegen Pik von unten, da ist es passiert, gegen Pik von unten spricht, dass er jetzt eben nach diesem Trumpfstich auch, wenn dann Karo kommt, stechen und dann kann er noch oder einen Abwurf danach stechen und dann oben unten spielen und äh, auf Pik als König im letzten beiden Stichen auf eine schöne Gabel spielen kann. Ne? So, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Der Alleinspieler. Der Gegenspieler mit den beiden Trümpfen gibt den Trumpfstich auf, freiwillig. Gut, der hat einen Rollmops gehabt, der hat vier, oder was heißt der? Ja, doch, der hat einen Rollmops gehabt. Vier Trümpfe und jetzt von jedem zwei, zwei Kreuzen. Ja, das, eigentlich kann das ja nur heißen, er steht selber in den beiden bestellten Zehnern, aber selbst wenn das der Fall ist, dann darf er nicht einfach den Trumpfstich ausgeben, weil jetzt kann Martin gar nichts mehr falsch machen. Er muss dann in eine bestellte Zehn reingreifen, in die Lusche und äh, hoffen, ja, da ist bestellte Karo 10 und bestellte Pik 10. Hoffen, dass er eben die Stechfarbe findet, weil da kriegen sie ja einen vollen mehr. Na? Martin kann dann an sich nicht ähm Martin hat natürlich noch Varianten. Er kann dann stechen ähm, und dann oben unten spielen. Aber eigentlich muss er erstmal einmal abtragen, damit ähm, er dann im Rückschub den vollen stechen kann und dann auch der, äh, der Trumpfstarke wirklich mit der Pik 10 antreten muss. Also, so gesehen, es ist schon glücklich, dass beide Zehner jetzt bestellt beim Trumpfmann sind, eben insbesondere die, die Pik 10, aber trotzdem darf das, glaube ich, Martin nicht so leicht machen. Also, er sollte im Zweifel vielleicht auch sonst, ja, selbst wenn er Pik Lusche trifft, muss Martin dann auch erstmal ähm, in, erst in den Schnitt gehen. Ne? Gut, wahrscheinlich war es jetzt tatsächlich, es war, war wohl eine Siegstellung für Martin, dadurch, dass die Pik 10 einfach bestellt da vorne sitzt. Aber so, eben, ähm, Gegner machen es Martin hier nicht besonders schwer. Na, das war jetzt ja überhaupt nicht mehr schwitzen und überlegen. So, und jetzt ist auch das Momentum hier auf diese Seite gewechselt. Kriegst es bei 18, wunderbar. Äh, Martin hätte es natürlich auch weiter gereizt, aber ähm, es hätte ja auch sein können, dass es beim einfachen Karo bleibt. Jetzt mit Kreuz 10 wird es ein schöner Gang. Sehr wahrscheinlich geht es hier nur um Schneider, wenn nicht Kreuz König zu dritt steht. Unauffälliger Aufschlag. Erstmal nehmen. Ich glaube, Bauern auch, ist auch Pflicht hier an der Stelle. Wenn jetzt kein Kreuz fällt, muss, muss Kreuz einmal geprüft werden. Muss nicht mal, aber wahrscheinlich wird einmal Kreuz geprüft, ob da was los ist. Ist nichts los, steht nicht zu dritt. So, und weil hier nicht mehr verloren werden kann, wird im schneider Schneidersinne wohl auch der Karo König reichen, dass der gewinnt gegen das blanke Ass oder gegen 2-2. Und auch wenn das Ass halt direkt zu dritt steht und rausnimmt, ne? Weil dann nur 18 im Zweifel fallen und danach kann zwar die Karo 9 noch einen Stich machen. Also wenn rausgenommen wird, ist ähm, immer Schneider. Bei 2,2 ist auch Schneider. Also rausgenommen und er steht nicht direkt zu viert. So, und das ist auch der Fall. 18 Augen, jetzt gibt es noch einen Stich Karo 9, bestenfalls mit einer Schmierung. Aber das ist nicht mehr wichtig. So, Martin geht wieder in Führung, auch drei hintereinander. Läuft ja sehr, sehr Rund, muss man sagen. Für 18 wird man ihn auch wieder nehmen, gerade wenn es gut läuft, aber mehr sicher nicht. Ne? Also eins sage ich mal auch, ich gucke mir definitiv hinterher noch mal die Serie an, wie Martin das kommentiert hat. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oh, Kreuz ist Trumpf. Fünf dagegen. Kleine Überraschung. Hatten wir doch für schon mal ein Kreuz mit 5 dagegen. Partner sicher auch noch einen Bauern. Okay, 5. Ja, okay, da bleibt er im Rennen. Geht rauf. Der hat schon was gerochen. Oder er hat wirklich nur den Viertrümpfer. Ich glaube, er muss auf den Viertrümpfer gehen. Einmal tauchen, Peak Bauer noch beim Partner. Und dann auf Rest. Ne? Zwei Drillinge beim Viertrümpfer. Das Nein das hat er jetzt nicht gespielt. Warum hat er denn jetzt nicht Karo gespielt? Ja, es ist wirklich, es ist der Viertrümpfer mit Karo-Drilling und Peak-Drilling und ich meine, egal ob der Spieler 3 jetzt den Karo-König jetzt noch hat, es macht ja fast den Eindruck, als ob er sogar den Karo-König noch da hat, ne? Ähm, Und den dann nicht nachspielt, weil er irgendwie zwei Stiche machen wollte gegen, gegen die Dame. Aber nur dadurch kann der Alleinspieler jetzt noch die Trumpf 10 verstechen und wo der schon offen gespielt, ähm, wo der direkt über die Dörfer geht, ne? Pik Ass 10 und Karo Ass 10 eingesammelt hat, da darfst du ihn aber nicht mehr die Trumpf 10 verstechen lassen. Ne? So, Martin ein bisschen sich geärgert sicher, aber äh, danach gleich wieder den, den nächsten Anschlusstreffer. Und ja. Was, was soll man da sagen? So, vier Augen Peak drücken oder 14 Kreuz. Ich glaube, ich drücke auch die 14 in Kreuz. Bube nicht zu ziehen. Im Schneider Schneidersinne kommt einem auch ein bisschen gefährlich vor, beziehungsweise die, dann kann plötzlich mal Herz 10 gestochen werden. Und äh, der Schneider wird auch nicht erzwungen. Also der Bube ist, glaube ich, hier schon Pflicht. Ja, und meistens nehmen sie ja hier nicht raus. Ne? Selbst wenn sie rausnehmen, fallen üblicherweise nur 14. Aber wo 14 Augen gedrückt sind, Zwei Kreuz gedrückt, ist das natürlich auch schwer zu erahnen. So, das stand glatt, dann kann Pik auch noch glatt stehen. 16. So, wenn noch Karo Ass und äh, Kreuz Herzkönig, ja gut, Karo Ass. Damit ist selbst wenn Herzkönig zu viert steht, jetzt kein Schneider frei mehr möglich. Wenn da nicht Karo Ass reingeht, hätte Martin sicher noch mal Herz von unten gespielt. Jetzt war es ihm egal, weil der Schneider schon eingetütet ist. Einfach ein bisschen, ich glaube, Martin lässt ein bisschen Dampf ab, lässt einfach ein paar Stiche laufen, ohne dass man will sich ein bisschen angucken, was die anderen da gemacht haben. Ja, schon sind es, Beispiel, Beispiel bei einer normalen 36er-Serie, so was wir ja meistens spielen, ist zum so Beispiel 18 die Hälfte. Alles, was da jenseits von 600 ist, ist dann sehr gut. Jetzt schon in Spiel 16, fast 800 liegen, ist natürlich ausgezeichnet. So, Alleinspieler macht Grang, Karo hin, Karo zurück. Ja, sieht aus, als ob er hier irgendwie auf Schneider geht. ne? 27. Jetzt Karte überprüfen. Oh, 40. Moment. Vielleicht ist er doch nicht so stark, ne? Eigentlich muss er jetzt langsam in Richtung Rest haben. Vielleicht noch einen Stich, vielleicht noch einen Bauernstich möglich. Herz Ass jedenfalls noch, mindestens zwei Bauern, Kreuz Ass muss er an sich auch noch haben. Aber man hat den Kreuz abgeworfen eben. Pikbube gestochen. Kreuz und Karo Bauer noch draußen. Also ich denke, Herz Ass hat er noch, einen Bauern hat er noch. Kreuz Ass hat er noch. Ich denke, Pik Ass muss rein in dem Sinne und danach muss halt noch ein Kreuzstich beim Partner stehen. Dann muss es jetzt reichen, um ja, es, der Kreuzstich steht beim Partner, aber der Kreuz Bauer war eben nicht da, dann kann es nicht reichen. Sonst hätte danach noch ein Zwischenzug mit dem Karo König oder so. Ähm, Gereicht oder pikkönig um das Spiel zu schlagen, aber er war mit rein. Gut, das wäre natürlich auch, was wäre das sonst für ein gewesen, aber im Siegssinne musst du natürlich trotzdem drauf gucken. Er kam jetzt ja schon, er hat sich ein bisschen zu kurz gespielt, ne? Aus Karo Kreuz Ass, König Dame, der Abwurf, Kreuz Dame war ja auch irgendwie, irgendwie merkwürdig. Also, ich glaube schon, Martin hat in dem Sinne hier irgendwo einen dankbaren Tisch, ne? Wird nicht so ganz präzise gespielt. Mal geht es um Schneider, mal geht es dann auch um, um Sieg, mal geht es um eigenen Verlust. So, hier äh, wird in dem Sinne wenigstens mal erwarteterweise Pik gespielt, nicht irgendwie wieder der Kreuz. Trumpf Ass sagt uns, äh, dass das entweder ein Siebentrümpfer ist ähm, und der Partner nicht mehr besonders viele Stiche machen wird in Trumpf. gut er geht hier auf den Drilling in Kreuz. Kann ja auch mal der König zu dritt sein. Okay, wenn der Partner noch einen hat, war das wahrscheinlich der Blenker. Genau die 10 ist gedrückt. Hat er noch zwei Herz beim 7 Trümpfer. Gut, Partner überlegt, dann hat Partner das Ass, überlegt, ob er rausnimmt. Muss kann eigentlich rausnehmen im Schneiderfrei Sinne. Es geht nur noch Schneiderfrei, Sieg ist nicht mehr möglich. Gut, Partner kann natürlich auch noch hat sogar die Herzdame noch verweigert, hat auch darauf spekuliert, dass äh, Martin noch den, eine Trumpflusche oder so führt, was ja im Siegssinne auch wieder richtig ist, drauf zu spielen, auf eine Siegverteilung zu spielen, auch wenn du sie nicht erwartest. Also da hat Spieler 3 schon korrekt gespielt. So, oh, das überrascht mich, dass er bei dem Stand hier noch 18 hält. Manchmal ist einmal 18 halten schon ein Fehler zu viel, ne? Denn ehrlicherweise... Spieler 1 reizt ein bisschen, das muss noch nicht viel heißen, aber das ist doch eine ganz schöne Blenderkiste hier. Ne, Im fünften Trumpf in Karo oder in Pik macht dir noch nicht automatisch ein gewonnenes Spiel. Du wirst es sicher, wie du ihn dann drückst und vorträgst, aber der ist dann immer noch mit Risiko behaftet. Ja, also eigentlich nur Bauern und Asse oder so helfen oder zwei Pik, zwei Karo, zwei, äh, zwei Herz. Es gibt schon Kombinationen, ja, aber ich denke mal ähm, hier wirklich zu einem stabilen Spiel zu finden, die Chance ist unter 50 Prozent bei einer Gegenreizung wäre ich da, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen. Bei Passe-Passe brauchen wir nicht drüber reden. Aber gut. Äh, viele F Oh, was ist denn jetzt hier los? Moment mal. Der Alleinspieler hat aber wieder ein ganz schwaches äh, Ding in der Beikarte. Er hat nicht er hat kein Ass. Die beiden dunklen Zehner auch nicht. Ähm, so, was haben wir denn jetzt? Äh, 14, 24, 35. Ich glaube, ja, Überstechen, wenn es ein Achttrümpfer trümpfer ist, ist so. Ne, 8 trümpfer kann es nicht sein, dann wäre es ja ein Krang. Und dass er jetzt sticht, deutet so ein bisschen darauf hin, eigentlich, selbst beim Siebentrümpfer hat er nur noch eine Fehl, aber vielleicht hat er sogar nur den Sechstrümpfer, dann hat er noch ähm, zwei Fehl. Das würde da, dafür spricht, dass er eben nicht abgeworfen hat. Und so ist es auch. So ist es auch und die Augen reichen, obwohl er. Martin nimmt hier einfach raus, macht den Sack zu. Äh, Alleinspieler hat Sechstrümpfer mit drei Zwillingen an der Seite, hat zwei Karos gedrückt. Und obwohl er jetzt hier noch mit Pik König einen Stich macht und Trumpf 3-2 steht, verliert er hier die Partie. Also ich denke jetzt fast, wenn er den, wenn er den höher einsticht vielleicht, ne? Gut, das ist jetzt auch leichter gesagt. Wenn er mit dem Karo Bauern sticht, dann äh, wird Martin dann doch nicht überstechen und dann ähm, geht am Ende, muss er dann doch auch wieder um den Trumpf König wegzusichern. Ähm. Carabao hat er ja gar nicht, er hat die, die Mittelbauern. ne? Man muss dann drum vollen anbieten. Also ich glaube, wahrscheinlich war der einfach zu schwach. Ah, Glocki. Glocki durfte einmal wieder klingeln. Und es kommt der nächste Herz. Stechfarbe gefunden. Der muss ja auch ohne Vieren sein. Immer noch fraglich, ob das der Sechstrümpfer ist. Ähm, oder ob der Partner sogar noch eine Trumpf Lusche dabei hat, auch noch möglich an sich, dass er jetzt die Karo-Dame drauflegt und nicht auf erst im ersten Stich eine blanke Dame hätte er wahrscheinlich abgeworfen. Ne? Also dass er die blank hat, glaube ich nicht. Die Frage ist, jetzt hat er den Sechstrümpfer mit Kreuz Ass, blank und dem, der Karo 10 zu dritt, oder hat er vielleicht wirklich nur den Fünftrümpfer, wo er noch ein Kreuz mehr Stärke hat und einen zweiten Karo, also, was wir wissen, 5- bis 6-Trümpfer, Pik frei und Kreuz Ass haben wir gesehen. Also, schnippeln muss Martin auf jeden Fall. Aber wie geht es jetzt weiter? Das hat er auch überlegt. Er nimmt Karo Ass. Er versucht, äh, er spielt wirklich darauf, dass der Partner noch einen Trumpf hat. Das ist auch der Fall. Aber, ja, Pik Ass geht heim. Aber Kreuz stand halt auch 2 zu 2 und mit 20 Augen im Keller. Gewinnt der Alleinspieler hier äh, dennoch souverän? Also mit Übersicht von Martin, muss man sagen. Ich we weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich hätte. Vielleicht hätte ich eher darauf gespielt, dass die Karo 10 da noch hängt. Karo König genommen und direkt Pik König oder Kreuz zurück, aber wahrscheinlich dann muss man schon Pik König spielen. Aber anyway, mit, mit guten Riecher, gutem Näschen hat aber trotzdem nicht gereicht. So, Martin, denke ich, er kann jetzt nach diesem schönen Zwischenlauf, wo er so ein schönes Ergebnis in der ersten Serie hat, da wird jetzt auch so ein bisschen die Anspannung rausfließen. Jetzt guckt man sich in aller Ruhe dann an. Du kannst ja nicht jedes Spiel machen, an sich kriegst, steht ja nur jedes dritte zu. Guckt man sich jetzt in Ruhe und ohne, ohne irgendwelche missgünstigen Tendenzen, auch nur im Ansatz, schaut man sich dann mal an, was die anderen dann auch mal ein paar Gewinnspiele machen. Das ist ja ganz normal. Ich glaube, Martin kann, wie gesagt, wirklich mit dem Listenverlauf sehr glücklich, sehr zufrieden sein. Zwei, drei Schneider, vielleicht sogar vier und ein Gewinnspiel vielleicht. Sie haben es ihm einfach nicht besonders schwer gemacht, haben ihm keine, vor keine großen Aufgaben gestellt und deswegen steht er auch hier verdient auf 800 Punkte, so ein Päckchen noch zu spielen. Natürlich 800 ist genau das, was du bei 24 Spielen als 100 pro Päckchen quasi äh, brauchst. Damit liegst du, wenn du es über die gesamte Distanz halten kannst, auf jeden Fall unter den ersten fünf, vielleicht sogar auf dem Treppchen. Von daher guter Auftakt, aber es, da es ja nicht erfahrungsgemäß immer so gut läuft und immer so gut weitergeht, wäre Martin sicher auch nicht unglücklich, wenn er noch ein Spielchen mitnehmen könnte. Jetzt ist aber erst nochmal Spieler 1 dran, der rettet die bisher wirklich nicht gut gelaufene Liste. Vielleicht jedenfalls. Aha. Erstmal jedenfalls auch schon ein Wenzelstürzer. Herz Ass 10 nicht, Pik Ass nicht. Hat also nur zwei Farben und zwei Bauern. Aber Bauern kam, kam verteilt. Vier Kreuz dabei. Er wird Karo Ass noch haben. ne Er wird Karo Ass noch haben und damit wird er den Sack zumachen. Karo König vom Partner. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Jetzt hat er Jetzt hätte ich fast gedacht, dass sie sich in Schneider gespielt haben, aber der Alleinspieler hat sich noch die Pik 10 bestellt, oben gehalten. Hat er jetzt einen Karo gedrückt? Wahrscheinlich schon, naja, ne? eine Karo Lusche gedrückt. Ähm, ja, fast ein bisschen wieder inkonsequent. Ne? Wenn du schon diesen zwei Farben krank machst, also diese Zweieinhalbte, diese bestellte 10, ähm, die kann natürlich im Auftakt mal glücklich hochgespielt werden, aber ein Herz, wo Ast 10 fehlen, ist das natürlich wahrscheinlicher. Und dann kann, können dir diese zehn Augen entweder wieder fehlen, wenn die Jungs dagegen stehen, oder eben wie hier jetzt äh, kostenlich einfach den Schneider. Ne? Also wenn er hier die Pik-10 unten gehabt hätte und die Karo Lusche mit oben, dann hätte er unerwarteterweise hier den Schneider mitgenommen, weil Spieler 3 plötzlich den Karo-10-Stich verbrennt. Das ist natürlich auch nicht vorhersehbar, aber ähm, ja, passt so ein bisschen ins Bild. Also im, im Gegenspiel wird hier, sowohl im, im Alleinspiel als auch im Gegenspiel, sehe ich jetzt hier, dass da so ein bisschen, also ich, wie soll man sagen, es spielt ja nicht jeder gleich. Das ist beim Skat so, ich würde es vielleicht formulieren, da fehlt nur ein bisschen der, der Feinschliff oder die Erfahrung. Das ist nicht alles ähm, so, wie ähm, auf dem Top-Level vermutlich agiert worden wäre. So, wir sehen hier ein schönes Spiel für Martin Hand. Gut, dass er es nochmal günstig bekommen hat. Herz 10 ist äh, bei der rest Karte üblicherweise ganz leicht zu verkraften, es sei denn eben die 22 bedeutet tatsächlich, dass jetzt Pik irgendwas gestochen wird. Ne? Wenn in Pik plötzlich links und rechts noch, also ja, ganz kurz konnte man da vielleicht mal drüber zucken, jetzt war vielleicht, wer jetzt sogar von unten im schneider Schneidersinne ein bisschen besser gewesen. Martin wollte ja einfach jetzt den Sack zumachen, glaube ich. Ein bisschen aus der Lamengen gespielt, dass ihm da nicht noch die Pik 10 abgestochen wird. Aber nach, äh, nachdem der Eimer mit beiden Bildern gelaufen war, wäre das auch nicht mehr das Problem gewesen. Gut, es liegt auch kein Bauer drin. Wenn ein Trumpf drin liegt und die 2-1 stehen, wäre der Unterzug für Schneider etwas präziser gewesen. Aber gut. So, jetzt nochmal für 18. Noch ein Ansatz. Kriegt er ihn für 18? Was macht er denn, wenn, wenn 20 kommt? Dann geht er, glaube ich, Ah, ich glaube, den wollte er haben. Da hätte er sich geärgert. Aber jetzt natürlich wieder eine ganz schlechte Findung. Gut, da wird er 20 drücken. Das ist in Mittelhand Standard. In Hinterhand fast unangenehmer. Da kann man auch mal 10 drücken. In Mittelhand Standard. Was er nicht sehen will, ist Pik 7, Pik Dame oder so. Das deutet dann, also dann könnte es schwierig werden. Ansonsten wird es wahrscheinlich mit 20 im Keller. Wahrscheinlich wird er die vier Vollen auf jeden Fall machen. Trumpf 10 und Pik Ass. Ah, da kommt Pik 7. Gut, Pik 7 ist nicht so schlimm wie Pik Dame, weil da natürlich kein Abstich droht. Aus einem Vierling mit 7 Dame König 10 wäre immer mindestens die Dame gekommen. Jetzt hat er die, im besten Fall fällt die, die Blanke 10 oder sowas, äh, mindestens fällt Dame oder König, aber er muss natürlich im Prinzip rauf, weil sonst ruiniert er sich das Pik Ass und wie gesagt, dieser Plan, erstmal vier Volle zu machen, ist, ist ja mit 20 im Keller erstmal ein ganz einfacher Siegplan. Also der, mit vier Vollen alleine hast du noch nicht gewonnen, aber er hat ja noch mehr Chancen. Ähm, und das Blatt ist ja auch nicht so klar. Oh, und jetzt steht Peak sogar 2-2. Ich meine, Trumpf steht zu viert, sehr wahrscheinlich. Karo Dame in Vorhand. Und wahrscheinlich hat doch Vorhand einen Rollmops, muss man jetzt sagen. Ne? Denn warum schlägt er aus dem Zwilling auf? Wenn er nur die zwei Trümpfe hat, wird er das wahrscheinlich nicht tun. Also wird er Vorhand wohl der Typ mit den vier Trümpfen sein und wahrscheinlich drei Zwillinge an der Seite, ähm, was, was erklärt, warum er aus Pik 7 König aufschlägt ne? und nicht aus einer längeren Farbe. Sie haben 17 liegen. Also wenn Sie jetzt das Maximum auf Kreuz und Herz abgreifen, jeweils 15 oder 14, dann äh, kommen sie Richtung, 50, also dann kommen sie auf 47 oder 45 und dann macht noch Trumpf Ass den Stich ja, mit, mit noch Beigabe, dann wird es reichen. Ne? Also das Spiel ist noch nicht gewonnen, aber ähm, die Gegner müssen sich halt auch strecken. Und was ist denn das? Hier geben sie gerade Trumpf Ass auf. Das ist ein ganz komischer Zug. Passt komplett ins Bild. Also, passt komplett ins Bild. Jetzt braucht Martin sich einfach nur noch ducken. Gegner im 17. haben sie 25. können sie Überstich rot nicht mehr. Trumpf Ass steht rechts können sie zweimal 15 noch machen auf, auf, auf 55 was soll jetzt pik bube es ist halt noch kein Trumpf voller gefallen da ähm, hätte ich das nicht gemacht jetzt kommt kreuz könig ist die richtige karte gut ähm, Jetzt muss normalerweise natürlich Spieler 1, der auf den Trümpfen steht, jetzt die Farbe wechseln und auf Herz seine höchste Herzkarte rauspusten, genau gegen diese Konstellation. Denn wenn Kreuz 10 jetzt beim Alleinspieler ist, ja, dann können sie ja halt sowieso nicht mehr gewinnen. Also er muss eigentlich in der Annahme, dass hier noch der letzte Peak steht, weil der nicht gekommen war, ist auch nicht zwangsläufig, aber er muss jetzt an sich in eine Farbe gehen, wo noch die Vollen da sind. Letztlich ist es in diesem Spot jetzt natürlich schon egal, wo das Trumpfass hängt, aber wenn eben Spieler 3 einfach nicht den Buben zieht, sondern einfach nur direkt Kreuzkönig, aus König, Dame, Lusche und dann Spieler 1 jetzt hier eben in die Herzdame zum Beispiel greift, was macht Martin denn jetzt hier? Er wirft ab eine Stehkarte, er hat doch schon Rest. Ich glaube, das Spiel hat ihn auch ein bisschen jetzt noch mitgenommen. Ich, ich hole mir gleich auf jeden Fall noch mal seine Originalvertonung an. Man sieht das ja selten, dass jetzt ein Spieler auf dem Level, wenn er Rest hat, einfach noch mal eine Stehkarte abwirft. Hier haben wir jetzt das ganze Elendherz-Ass hinten, Trumpf-Ass vorne. Also wenn der einfach Pik-Bube nicht zieht, sondern ganz normal diese Entscheidung mit Kreuz-König vorher trifft und dann eben die Farbe gewechselt wird, was ich Spieler... Eins, Naja, ist zumindest möglich, dass er es tut, dann fällt hinten Herz Ass raus ähm, und danach kommt Martin eben nicht an das äh, Trumpfass ran. Wenn er dann von oben zieht, kriegt er zwar Pik Bube. Ähm. Aber dann bleibt ein Stich beim Karo Ass stehen und wenn man da dann von unten zieht, dann muss er ja mindestens den Herzbuben äh, anziehen, Herzbube, Pikbube, und wenn er Herzbube zieht, bleibt sogar danach noch ein Karo Bauer-Stich stehen. Also er muss dann an sich Trumpf König aufgeben, äh, den er ja jetzt auch gelegt hat, aber da gehen einfach, geht einfach dann das Trumpf Ass rein und dann äh, ist es passiert. Also eigentlich, ähm, der war nicht schwer zu spielen in dem Sinne. Äh, nur dieser eine Bubenzug, der hat das da äh, ruiniert quasi. Und äh, ja, was ich meine, ich erzähle ja auch manchmal, man darf ja auch mal Buben abziehen im Gegenspiel, aber du hast als äh, Skat eben so viele Werkzeuge oder Pfeile in deinem Köcher, du musst aber eben immer auch wissen, wann du welches Mittel anwendest. Und an dieser Stelle war das eben Martins Glück. Und so gesehen ist er hier, denke ich, sehr, sehr glücklich aus der Nummer rausgekommen. Ähm, eine Reizung war mir ein, zu viel, die 18. Das eine Gegenspiel, gut, passiert passiert den Besten. Ähm, auf, in der Retrospektive wird er das auch sehen, dass er da Pik 10 abwerfen muss an sich. Das konnte nicht mehr Pik Ass beim Partner sitzen. Ähm, aber in der Summe eine sehr ansprechende Leistung, würde ich sagen. Und auch wie gesagt, nochmal ähm, Respekt, Martin. Erstmal danke, dass. Äh, dass du auch in Absprache sagst, Daniel, nimm dir gerne die Listen vor, stream sie, mache ich natürlich. Aber wie gesagt, Respekt dafür, dass diese Serie in einem so hochdotierten Turnier hier wirklich live gestreamt wurde. Also dafür ein Applaus an Martin. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, ähm, wünsche ich euch gleich ein schönen Jahresausklang. Wer es später schaut, ein gesundes, erfolgreiches, frohes Jahr 2023. Ja, und ich werde jetzt erstmal mir die Originalvertonung anhören und wünsche euch, ähm, wenn ihr es nicht auch tut, so oder so, wie immer, ein gut Blatt.